Herr Bundesrat, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, die Empfehlung des Bundesrates, meine Motion anzunehmen, freut mich natürlich die Integration von Hepatitis in das Nachfolgeprogramm HIV, wie von mir in der Motion vorgeschlagen, wird es uns erlauben, diese Eliminationsziele bis 2030 zu erreichen. Wenn es um die Bekämpfung von HIV geht, sind wir in unserem Land führend. Bezüglich Hepatitis sieht es leider anders aus. Und das, obwohl die Belastung für das Gesundheitswesen vergleichbar groß ist, wie derjenige mit dem HIV. In der Schweiz leben 80'000 Menschen mit einer chronischen Hepatitis B oder C. Viele wissen nichts von der eigenen Infektion. Und 200 Menschen sterben jedes Jahr an einer viralen Hepatitis. Das sind nämlich gleich viele Opfer wie im Straßenverkehr. Dies, obwohl es gegen Hepatitis B eine wirksame Impfung gibt und Hepatitis C heute gut heilbar ist. Ich bin überzeugt, dass mit der Motion und wie es auch der Bundesrat bestätigt, dass wir nun Hepatitis auf die gleiche Ebene wie HIV nehmen in dieses nationale Programm einbinden, einen wesentlichen Beitrag leisten werden, damit wir diese Krankheit in unserem Land eliminieren. Und ich freue mich, wenn wir diesbezüglich dieses Thema positiv abschließen können. Die Diskussion ist eröffnet für den Rat. Die Diskussion ist geschlossen, Herr Bundesrat.